Multimedia einbinden kann. Ja. ja, also es gibt eine Vielzahl an, an Ideen und Modellen. Also es gibt auch ja, viele Wissenschaftler, die oder oder bestimmte Wissenschaftler, die sowas fordern. Also eine Plattform, wo die Paper erstmal raufkommen und zugänglich sind und dann auch viel mehr mit denen gemacht werden kann. Also ein Markup im Text, also dass man besser verlinkt zwischen, dass man Artnamen erkennt, zum Beispiel in der Biologie. Das sind auch Möglichkeiten, die werden bisher wenig ausgenutzt, weil eigentlich Online-Zeitschriften bisher Papierzeitschriften nachgebaut haben. Und es gibt Modelle des offenen Peer Review zum Beispiel, also dass es publiziert wird, da ist dann ein offenes Gutachten, das für alle Welt einsehbar ist, ein zweites offenes Gutachten, und ein offener Kommunikationsprozess zwischen Autor und Gutachtern. Das sind Modelle oder eben ein Post-Publishing-Review, das also erstmal alles irgendwie die Möglichkeit besteht, es zu veröffentlichen und dann sich Leute damit beschäftigen. Wobei dann immer das Problem ist, gibt es überhaupt genug, die es verstehen? Gibt es ist das Interesse von denen groß genug, sich wirklich damit zu beschäftigen? Naja, es gibt Ansätze, dass man, dass man eigene Zeitschriften editiert, sozusagen, dass, dass, sich in, dass es Plattformen gibt, wo man seinen eigenen Schwerpunktband aus Open Access Papern zusammenstellen kann als Experte für ein Thema und sagt, diese zehn Paper, die sind einfach super, die äh, kreisen um ein bestimmtes Thema und ich schreibe dazwischen so eine Übergänge oder so ein Editorial und ähm, das wäre auch eine Form des Post-Publishing-Reviewing oder einer eine Form des, des ähm, ja, äh, äh, Reputation zu verleihen. Ähm, ja, also da gibt es viele, viele Ideen und... Ähm, also es wird spannend. Ich kann ja mal versuchen, so ein paar Sachen aufzugreifen, die, die schon, schon angesprochen sind, bevor ich zu so ein paar spezielleren Punkten komme. Das eine, das, das klang schon an, es geht natürlich viel um Geld. Also das, die ganze Herkunft des Open Access kommt aus den 90er Jahren eigentlich, die sogenannte Zeitschriftenkrise. Als die Verlagshäuser immer größer wurden, also in den Naturwissenschaften zum Beispiel oder auch in den Wirtschaftswissenschaften, gibt es die drei Großverlage Elsevier, Wiley und Springer, die einfach äh, ja, ein Oligopol, Oligopol bilden und unverschämte jährliche Preissteigerungsraten verlangen. Also es liegt immer, selbst wenn man sich für mehrere Jahre verpflichtet, bei ungefähr 3%, mindestens bei 3% ähm, jährliche Preissteigerung, völlig losgelöst von der realen Inflation. Oder Irgendwas Realem. Also es ist einfach, sie können es sich leisten, die Leute, die Universitäten und da die Wissenschaftler wollen das lesen oder glauben, sie müssen es äh, lizenzieren und deswegen treiben sie die Preise in die Höhe, sodass auch in reichen Ländern wie Deutschland äh, gut ausgestattete Universitäten wie die Goethe-Universität sich längst nicht alles an Zeitschriften leisten kann und ähm, wir eben unseren Wissenschaftlern überhaupt nicht alles zur Verfügung stellen können. Ähm, und daraus hat, ist eigentlich die Open Access Bewegung überhaupt erwachsen. Es fing an mit diesem Green Open Access, das hat ja auch Herr Poikert schon, schon beschrieben. Da ging es erstmal nur darum, dass die Wissenschaftler wollten, dass sie hinterher, hinterher oder parallel ihre eine Version dieses Manuskriptes irgendwie öffentlich zugänglich machen können. Und das ist auf so viel Widerstand gestoßen, dass dann dieses Gold Open Access an Bewegung, an Fahrt aufgenommen hat, so Anfang der 2000er Jahre, aus verschiedensten Hintergründen also teilweise kommerziell, wie Biomed Central, was Sie erwähnt hatten, die haben gleich gesehen, da könnte man Geld mit verdienen, Wenn wir sagen, der Autor bezahlt einmal, dafür ist es dann frei zugänglich. Es gibt aber auch ähm, ja, gesponserte ähm, Zeitschriften oder von Fachgesellschaften zum Beispiel, betriebene Zeitschriften, die sind auf jeder Seite kostenlos. Also der Autor zahlt nichts ähm, und, ähm, und der Leser zahlt nichts. Irgendwer, äh, ja man sagt ja immer, es gibt kein, nicht so etwas wie Free Lunch. Also, also irgendwer muss bezahlen, den Server, ähm, ein Büro, eine, ein Sekretariat, ähm, ähm, die, die, die Software, die benötigt wird. Ähm, aber das sind dann zum Beispiel Fachgesellschaften oder auch ähm, Universitäten oder Universitätsbibliotheken. Ähm, ja, und ein, ein ach so was vielleicht auch noch wichtig ist so zur Klarstellung, bei Gold Open Access gibt es eben diese. Ja, verschiedene Varianten. Das eine ist der Autor bezahlt. Von wenig bis sehr, sehr viel, bis zu 4000 Dollar kann, können verlangt werden. Es gibt aber auch freies Open Access, also wo auch der Gold Open Access, wo also auch der Autor selbst nichts bezahlt. Wenn der Autor bezahlt, dann versuchen immer mehr Institutionen ihn zu unterstützen. Auch die Universitätsbibliothek hier in Frankfurt, dazu komme ich dann, dann gleich noch. Und ja, ein Problem des Ganzen, man könnte sagen, also warum sind wir nicht viel weiter, warum ist denn nicht alles Open Access, wenn es so viel besser doch zu sein scheint? Es gibt so, so ungefähr aktuelle Zahlen, sind dass 18% der, der wissenschaftlichen Publikationen auf der Welt im Golden Open Access zurzeit erscheinen und ungefähr 50% im Green Open Access zugänglich sind. Also Zweitveröffentlichungen oder das Autorenmanuskript vor dem Peer Reviewing auf der Website des Autors oder auf dem institutionellen Repositorium. Ein großes Hindernis ist einfach die, die Reputation, dass gerade die, die derzeit noch überwiegend gemessen wird mit dem Impact-Faktor von dem Journal. Und die alteingesessenen, hochwertigen oder ja, Journals, die auf einen hohen Impact-Faktor setzen oder einen hohen Impact-Faktor haben, gehören einfach diesen großen Verlagshäusern. Also Springer, da steckt der holzbring hinter in Deutschland, also es sind, ähm, ähm, ja, Elsevier ist eine große Aktiengesellschaft, also es sind große internationale Player, die einfach diese Zeitschriftentitel besitzen und ähm, gerade junge Wissenschaftler sind darauf angewiesen oder eben auch schon etablierte Wissenschaftler können Probleme kriegen, wenn es heißt, ihr habt aber nicht in den Journals mit dem hohen Impact-Faktor publiziert oder nicht in dem, was für unsere Fachcommunity angeblich das Beste ist. Ähm, ein Weg, um davon wegzukommen, ist, dass äh, man alternative Metriken sucht oder alternative Möglichkeiten, ähm, den, die Qualität eines Aufsatzes zu messen. Ähm, ein, ein Problem des Impact-Faktors ist eben auch, der bewertet eine Zeitschrift an sich, aber es das heißt ja nicht, dass wirklich jedes Paper, das in der Zeitschrift erscheint, auch gut ist oder viel zitiert wird. Ähm, also man versucht, ähm, ja, alternative Metriken wurde zusammengefasst zu dem Begriff Altmetrix, äh, da versucht man, Wege zu finden, einzelne, äh, die, den Impact oder die Qualität einzelner Paper zu bewerten. Zum Beispiel, also ja, es gibt ein großes Spektrum. Zum Beispiel wird es auf Twitter empfohlen. Sowas kann man gut messen im Internet. Also, in, äh, Impact in sozialen Netzwerken kommt es ähm, natürlich auch die Zitation, äh, wie oft wird es zitiert, aber jetzt eben nicht die Zeitschrift, sondern das einzelne Paper. Ähm, das sind alles so kleine Bausteine, um wegzukommen von so einem Monopol oder Oligopol bestimmter Verlage und bestimmter Zeitschriften. Aber es ist eben ein langer Weg. Also in den letzten Jahren wächst es so, der Gold Open Access so ein Prozent am Gesamtvolumen der, des wissenschaftlichen Outputs. Dann, also wir hätten da noch 80 Jahre jetzt, wenn es so weitergeht, haben wir noch 80 Jahre, bis wir wirklich weitgehend Open Access haben. Und ein Problem ist auch noch, diese, diese Übergangsphase, also eine Transformation hinzukriegen. Derzeit ist, sind Millionen an Mitteln, zum Beispiel der Universitätsbibliothek hier in Frankfurt, gebunden in diesen Zeitschriftenverträgen und jährlichen Abos. Ähm, gleichzeitig würden wir gerne die Autoren dabei unterstützen, wenn sie Open Access publizieren, diese Autorengebühren äh, abzunehmen. Aber wenn wir, solange wir noch die hohen Abogebühren haben, können wir kaum Mittel frei machen. Für, um die Autoren zu fördern, wenn wir aber alles abbestellen, also es ist so ein Problem auch, die ganze Welt müsste gleichzeitig, es wird ein Flipping wird angestrebt von, der, von den Protagonisten der Open Access Bewegung, möglichst rasch, möglichst alle umstellen auf Open Access, weil dieser Übergang halt immer heißt, wenn wir jetzt Elsevier kündigen, um mehr Geld ähm, ja, in, in die Open Access Förderung stecken zu können, ähm, dann haben wir erstmal in Frankfurt keinen Zugriff mehr zu Elsevier, aber alle anderen haben den noch. Dann ist das ein Nachteil, dann ein Standortnachteil. Ähm, ja, das so ein bisschen zu, zu den Rahmenbedingungen. Ähm, ja, ich, ich mach mal weiter mit so etwas Speziellerem. Also, wenn Fragen sind, immer gerne oder das soll ja eben, bisher lief es ja auch recht schön kommunikativ. Ähm, Mal ganz banal zu den Open Access-Angeboten an der Goethe-Universität. Es gibt eine Open access ein, ein, ja Punkt, ja zum Impact-Faktor, das hat einen Vortrag einer eine Vertreterin von Memo journal hier, einen Vortrag gehalten und die hat einen ganz großen Punkt daraus gemacht, weil man muss sagen, Impact-Faktor ist eben wichtig, und da gibt es Science and Nature, die haben 30 sowas, und Memo journal hat 8, das ist ein Faktor 4 dazwischen, und hier einen ganz großen Punkt gemacht, dass der Impact-Faktor auch noch die falsche Statistik ist ganz wissenschaftlich weil der Durchschnitt gerechnet wird. Und das ist gut, wenn man so eine Normalverteilung hat, und der Durchschnitt ist der hier? Wenn die Verteilung sehr ungleich ist, dass ganz wenige ganz hinten rausgehen, dann gibt es einen sogenannten Median, der die richtige Statistik dann ist, der liegt dann hier, der, und der Durchschnitt liegt dann hier. Und die behauptete, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass äh, im Impact-Faktor 32 zu 8 der Median-Menü identisch zwischen den ist. Okay. Das ist auch noch die falsche Statistik. Ja. Die dazu führt, dass er wird. Ja, also ich meine, da kann man noch gleich weitermachen. Ein Problem ist auch, dass der wird erhoben von einem äh, von einer Firma. Der gehört äh, bisher Thomson Reuters das ist äh, verkauft an einen Finanzinvestor, heißt es Clarivate Analytics. Ähm, also ja, so eine Firma, die verdient Geld, die will Geld verdienen und es ist. Es ist schon irgendwie nachvollziehbar, wie Sie das berechnen, aber es gibt jetzt auch sowas, also so wie man Google-Page-Optimierung, Google Ranking-Optimierung Google Ranking machen kann, kann man auch Impact-Faktor-Optimierung machen, wenn man sich gut beraten lässt. Also wie viele Artikel pro Heft oder pro Band Jahre, Jahre hat man, die ausgewertet sollen werden, zum Beispiel soll ein Editorial ausgewertet werden oder nicht, soll ein Brief an den Herausgeber ausgewertet werden, nicht und so kann man das noch optimieren. Also es, ähm Müsste. man zitiert als Originalpublikationen und oh, ja. auf den genau. des ein ja. Und ähm, es gibt auch noch die ganz valide Kritik, äh, dass dieses Streben nach dem hohen nach der Veröffentlichung in der Zeitschrift mit dem hohen Impact-Faktor ähm, zu verfälschter Wissenschaft führt, also die Science and Nature haben die größten äh, Rückziehraten, also Paper, wo sich später herausstellt, das ist nicht ähm, das ist nicht wissenschaftlich seriös, also entweder teilweise tatsächlich mit dem Bewusst getäuscht oder einfach, ähm, die legen halt Wert auf Originalität und auf möglichst etwas, was die Welt bewegt deswegen und, und was deshalb viel zitiert wird. Und dann ist es natürlich verlockend, man hat seine Daten und deutet die so ein bisschen anders oder nimmt sich den Bereich, der eigentlich spektakulär ist und lässt die anderen Daten weg und arbeitet statistisch unsauber und es ist tatsächlich so, dass eben Nature und Science auch die größten Rückzugsraten haben an Papern, wo sich hinterher die, die den Review-Prozess durch, durchlaufen, ohne ja, dass es jemand auffällt. Das Oder also, Science und Nature, haben das, Recht, das direkt Ja, ja, ja, gut, genau. Dann umso schlimmer. Und dann stellt sich ein Jahr später durch Fachkollegen raus, das es unsauber gelaufen das ist. Es muss schnell also, sein, dass heißt, manche Kontrollen können. Hm. Ich habe einen Beispiel, kann ich gleich erzählen. Es gibt nebenbei. Temperaturen wie hier in Frankfurt, es gibt Leben bei höheren Temperaturen, in bei 80 Grad, es gibt Leben am Grunde des Ozeans, wo so Magma-Leberfläche kommt, kannte man bei über 100 Grad. Und dann gab es in Science, glaube ich, etwa Jahren im bei 400 Grad, weil da kommt in der Tat da kommt 400 Grad heißes Wasser aus der Leberfläche, aus Sie Erdinnern, in den Ozean ist hoher Überdruck, das Wasser bleibt bei 400 Grad flüssig, und da haben Sie Proben genommen, mit U-Boot runter, Proben genommen, und haben einen Verminder gebaut, Überdruck 400 Grad und da ist was gewachsen. Und das war natürlich die Sensation, das ist öffentlich geworden. Und ein Kollege hat das dann nachgemacht und hm. hat auch dieselbe Beobachtung gemacht und hat dann den Kontrollversuch gemacht und macht dasselbe nochmal, ohne dass er das animpft mit diesem Isolat von Gerdo. Von von dasselbe gesehen. Bei 400 Grad haben sich die Dichtungen aufgelöst. Hm. Und dadurch ist immer mehr äh, natürlich. Lichtstrahlung da reingekommen, man kann natürlich auch machen, wie ist die Lichtstrahlung und das ist gemessen worden, dass einfach ein Kontrollversuch fehlte und schon war es ein Science Paper, bei 400 Grad. Und ja. es bleibt bei jedem bei 120 Grad. Das das. Okay. Genau, ja, danke für die Ergänzung. Ähm, jetzt komme ich gerade mit diesem. Ähm, muss ich erst noch... Wie kann ich denn hier mit dem Tab umschalten auf meinen Powerpoint-Vortrag wieder? Ich komme, achso, Sie sehen das, ich sehe was anderes. Sie, Herr Euchern, sind Sie hier ähm, vertraut mit dem Gerät? Also, da, genau, so schaltet man um und wie, wie haben Sie es das geschafft, dass Sie ihn auch auswählt? Also ich mache es so, und warum kommt er jetzt nicht? Ah, jetzt kommt ja, ne? Also etwas hängt. Okay, das ist... Wir sind hier, hier ist ja auch... Äh, wahrscheinlich, wir waren zu offen. So, das Sie. Ja, und dann aber will ich ja wechseln können, hiermit wieder zu meinem PowerPoint, jetzt geht's, okay. Und da möchte ich natürlich in die Präsentation, so und komme ich jetzt aber wieder zu meinem, ja, ja, ja genau, das hatte ich, aber er hat es nur hier gemacht und nicht da. Aber jetzt, achso, jetzt auch wieder nicht. Ja. Ah, das geht nicht beim Vollbildmodus. Also erst Escapen jedes das Mal, ist mhm, das, ist natürlich, mh, das ist natürlich schade. Okay, aber äh, gut, also kommen wir zu den Angeboten mal an der, an der, ähm, der Goethe-Universität. Ähm, ich mache es einfach so. Also, wir haben eine Open Access Policy, ähm, wir haben ja ein paar Leute von der Goethe-Universität, wissen Sie das, dass wir eine haben? Nee, genau, die gibt es seit dem Frühjahr. Ähm, <lacht> Und in dem Rahmen auch ein Open Access Beauftragter der Goethe Universität, ähm, der bin ich und auch seit früher? Auch, hm? auch, seit früher? auch seit früher ja <lacht> und äh, ja zusätzlich zu den Sachen, die ich sonst noch so mache, ähm, ist es dazu gekommen. Also eigentlich ähm, ursprünglich bin ich Leiter der Bibliothek Naturwissenschaften auf dem Campus Rietberg und der medizinischen Hauptbibliothek am Campus Niederrath und seit dem Frühjahr eben noch Open Access Beauftragter. Ähm, die, das läuft im Wesentlichen, sind die Aktivitäten bisher an der ähm, Universitätsbibliothek verankert. Wir haben im Bereich Service, also unsere Webseite ist ub.unifrankfurt.de, wir haben einen Reiter Service und dort bisher ein, einen Punkt Open Access, wo es im Wesentlichen um den Open Access Publikationsform geht. Das wird noch, es wird nochmal eine richtig schöne Einstiegsseite geben. Man muss auch sagen, wir sind hier in Frankfurt, also merken Sie vielleicht auch, wenn Sie mit Ihren Kollegen dann ähm, sprechen, ja, sehr am Anfang, was Open Access angeht. Also andere Universitäten sind sehr viel weiter. Das war hier lange, ja, politisch und in verschiedensten Kreisen eigentlich nicht erwünscht und wurde nicht vorangetrieben. Es, ähm, Im Präsidium war es kein großes Thema, an der Bibliothek war es kein großes Thema und eigentlich hat es erst im letzten Jahr Fahrt aufgenommen und jetzt zu schon greifbaren Ergebnissen geführt. Ähm, es gibt eine, Goethe, ja, eine Open Access Policy, vom Präsidium verabschiedet. Wahrscheinlich hätte darüber auch breiter informiert werden können, wenn ich das so... <lacht> ähm, was wichtig ist, im Gegensatz zu, zum Beispiel zu den Konstanzern, die sagen, ihr müsst zumindest äh, grünes Open Access praktizieren und was ja auch rechtlich jetzt äh, angefochten wurde, äh, wurde hier doch sehr darauf geachtet, dass ähm, die, bloß nicht der Verdacht aufkommt, dass die äh, Wissenschaftsfreiheit beeinträchtigt werden soll, also es wird ermuntert, das ist eine ganz beliebte Formulierung in Policies, es wird ermuntert und ähm, unterstützt ähm, es, und aufgefordert. Also in Bezug auf den Weg fordert die Goethe-Universität ihre Wissenschaftler auf, das ist ja schon fast relativ stark, könnte man sagen, aber natürlich, heißt ja, es ist eine Empfehlung, ähm, aber immerhin, also es ist ein Schritt, ähm, etwas sichtbar zu machen, und ähm, das Amt des Open Access-Beauftragten ähm, kann auch noch sicherlich ähm, weitere Klärungen ähm, ja, kann der, kann der Rolle gut tun. Also weil, weil, Bisher ist es, also es gibt ihn, ähm, Sie können mich gerne immer ansprechen und fragen und ich mache hier so einen Auftritt. Irgendwie sind Sie auf mich gekommen äh, bei der Medienwerkstatt, Multimedia-Werkstatt ähm, und ähm, ja, eine der wichtigsten Aufgaben ist bisher, dass ich diesen Fonds betreue. Das ist noch eine mehr oder weniger experimentelle Sache, ist noch nicht ganz konsolidiert. Wir haben einen Antrag gestellt auf eine Förderung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dass wir in den nächsten beiden Jahren richtig gut unsere Autoren finanziell unterstützen können. Denn eben, es ist teuer, wenn man gleichzeitig noch die Zeitschriften bezahlen muss, kann man nicht plötzlich Gelder irgendwo hernehmen, um die Autoren zu unterstützen, die die Publikationsgebühren zahlen müssen. Geben und ja. dann sagen: Ja, wir verkaufen unsere Abos weiterhin an die Bibliothek, weil nicht alle unsere Artikel ohne Access sind, aber dann bestimmte Autoren die Artikel freikaufen und dann quasi die gleiche Universität in zwei verschiedenen Köpfen ja. diese Zeit zweimal bezahlt und nicht gerade wenig Geld. Genau. Ich weiß nicht genau, wie man das regelt. Das ist das, ist ein ähm, das, ist das sogenannte viel. Double Dipping. Genau. Ähm, man muss, genau, man zahlt zweimal. Also ähm, einige Autoren kaufen für teuer Geld ihre. Artikel frei, dass die nicht mehr hinter der Paywall sind, sondern jeder lesen kann, aber alle anderen Artikel äh, sind eben nicht frei und deswegen und die Zeitschrift kostet genauso viel wie vorher. Ja, es gibt Modelle, dass man das verrechnet, dass ein Verlag sagt, ähm, okay, jetzt sind 5% dieser Zeitschrift, wurden schon von den Autoren freigekauft, das heißt, ihr bezahlt nur noch 95% eurer äh, eure Lizenzgebühr plus natürlich die übliche Preissteigerung von 8% pro Jahr, weil wir es uns leisten können. Ähm, das ist ein Modell und es ist auch so, dass wir natürlich versuchen, das nicht zu befeuern. Zum Beispiel, also wir haben ja den Open Access Publikationsfonds hier. Äh, Zurzeit übernehmen wir die Hälfte dieser Publikationsgebühr, der Article Processing Charge, die der Autor zahlen muss, wenn er in einem in kostenpflichtigen Gold Open Access Zeitschriften publiziert. Aber wir sagen auch, das Freikaufen einzelner Artikel in subskriptionspflichtigen Zeitschriften kann nicht gefördert werden, damit nicht eben mit öffentlichen Mitteln einfach das befeuert wird noch. Ähm, da gab es großen Ärger in England, die auch schon viel weiter sind mit Open Access-Aktivitäten, wo die großen Forschungsförderer gesagt haben, wir stellen sehr viel Geld zur Verfügung und dafür müsst ihr auch Open Access publizieren. Die haben auch hybride Gebühren übernommen. Und das gab große Kritik, weil das einfach das Geld fließt sozusagen direkt in die Tasche der Verlage, ohne dass die irgendwas ändern müssen. Und die verdienen noch mehr. Ähm, das... Ja, das, ja gerne. das finde ich sonderbar, weil auf der anderen Seite die DFG auch sehr Open Access pusht. Insofern, genau, aber insofern habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die DFG dann nicht eine Linie fährt, denn wenn sie sagen, wir wollen auf jeden Fall Open Access und dann in der DFG andere Gutachter sagen, ja, aber das sind Open Access Journals, aber die finden wir nicht so toll. Es ist so, so ein bisschen, ist es ist keine Sache. Zwei Sachen, das eine ist, dass der Präsident natürlich schon vor Jahren gesagt hat, die DFG ist pro Open Access und unterstützt das, worum es geht. Beim nächsten DFG-Antrag habe ich dann reingeschrieben, ich hätte gerne, ich habe Open Access publiziert, das möchte ich wieder machen in den Ergebnissen, ich hätte gerne, um da publizieren zu können, hier und die Mittel. Mhm. Dreimal 1.500, also 4.500. Und die andere Runde natürlich, es gibt die Pauschale von 750 Euro pro Jahr, mehr gibt es nicht. Egal, wie viel man publiziert. Das andere ist das Fachkennen, und das kann von Fachkennen zu mhm. unterschiedlich sein. Ähm, was die Kollegen, und das sind ja jetzt die dfg leute das sind die Kollegen des Fachbändes. Ja. Das sind einfach altmodische Kollegen okay. in der Mikrobiologie, ja, ja, die ja. über Publikationen denken. Ja. Das eine ist das rein finanziell, und das andere ist, ist das Ansehen der Zeitschriften. Mhm. Und das kann in der Physik ganz anders aussehen als in der Biologie. Mhm. Aber das, das finanzielle ist in der Physik natürlich genauso wie in der Biologie, dass okay. das nicht zusammenpasst. Mhm. Okay, ja, das bedeutet, das sind verschiedene quasi Instanzen. Ja, ja. ja. Ja, das ja. also eine Sitzung Geld kann es dafür geben und das andere für das Publizieren und das andere kann dieses Projekt gefördert werden, wenn offensichtlich der äh, Autor in den letzten Jahren schlecht gearbeitet hat. Bei nur in solchen schlecht angesehenen Zeitschriften. Gut zitierte Einzelartikel, aber schlecht angesehene Zeitschriften. Und dafür kriegt ihr kein Geld, sodass er in der Zukunft besser vorgehen kann. Ja, was auch es ein bisschen counterintuitiv ist, denn wenn die Einzelartikel gut viel ziehen worden sind, ist das ja eigentlich was zählt und nicht. Genau, das sind diese. Die Debatte ja. ist ja auch statistisch falsch. Insofern ist das so ein Ding, dass immer noch benutzt wird. Aber das ist eine lange Debatte. Insofern. Ja, es ist tatsächlich, aber ähm, ja, die DFG ist da in so einem, also in einer schwierigen Position, denke ich, so einen Übergang hinzukriegen. Also sie fördern be bestimmte Aktivitäten wie diesen diese Fonds deutschlandweit, ähm, ähm, sie fördern auch einzelne Zeitschriften, die zum Beispiel von Fachgesellschaften herausgegeben werden, ähm, von Print auf, auf äh, Open Access, E-Only oder umzusteigen. Ähm, gleichzeitig ist in vielen äh, Bewertungsverfahren dort zum Beispiel der Impact-Faktor noch wichtig. Und, also es gibt auch Hochwert, also das ist hochwertig. Wenn man den Impact-Faktor als wichtig und relevant betrachtet, es gibt auch Open access Haltstoffe mit sehr hohen Impact-Faktoren, teilweise auch führend in ihren speziellen Fachgebieten, aber eben in der breiten Masse sind es dann ja, bestimmte althergebrachte Titel, die die ganz hohen Impact-Faktoren haben. Ähm, ja, was, was machen wir noch? Es gibt... Eine Plattform für Open Access Journals, das wendet sich insbesondere an Herausgeber von Zeitschriften, zum Beispiel also Wissenschaftler unserer Hochschule, aber auch andere Fachgesellschaften. Da bieten wir eine kostenlose Infrastruktur mit einer Software, die heißt Open Journal Systems, die ist sehr verbreitet inzwischen weltweit, mit der man sehr ja, komfortabel eigentlich mit geringen Kosten eine Open Access Zeitschrift betreiben kann, wozu eben ja nicht nur irgendwie eine, ein Frontend gehört mit Darstellung der Hefte und Artikel und Bände, sondern auch eben ein Backend, das einen Redaktionsprozess ermöglicht. Also wo ein Autor etwas hochladen kann, wo ein Editor mit einer bestimmten Rolle eingreifen kann, etwas dazu schreiben kann, es dann wieder automatisch beim Autor landet und da haben wir immerhin schon vier Zeitschriften online, die teilweise auch sehr schick geworden sind. Zum Beispiel Global Justice, das war auch so ein DFG-gefördertes Projekt. Ja, Das kann auch sehr schick aussehen, dass man gar nicht sieht, dass es das eigentlich eine kostenlose Software im Hintergrund ist. Ansonsten ist es oft ein bisschen, wenn man also kein Geld hat, um einmal einen Layouter über die Webseite drüber zu schicken, dann sieht es immer so ein bisschen nach Standard-Design aus. Ich nehme hier mal die... Ja, das ist auch schon ein bisschen liebevoll gemacht. Gucken wir noch gerade, also die, ähm, die, die Grundeinstellung von Open Journal Systems, das ist so ein bisschen die, die, die Grundansicht. Also wenn man kein Geld hat für einen Weblayouter, dann muss man sozusagen damit vorliegen. Aber klappt natürlich auch, das, Paper, das PDF, das man runterladen kann, ist das gleiche wie, wie aus dem glitzernden, funkelnden, ähm, aus der glitzernden, funkelnden Oberfläche. Gut, und dann ist natürlich wichtig, dass wir auch das grüne Open Access ähm, unterstützen. Ähm, das ist eigentlich etwas, was Universitätsbibliotheken in Deutschland schon, schon lange machen, ein Repositorium betreiben, wo etwa dann Herr Beukert seine Schriftenreihe ähm, veröffentlichen kann. Das ist unter Bibliothek online Publikationsserver zu finden. Ähm, der Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main auf dem jeder die Angehörigen der Goethe-Universität wissenschaftliche Texte veröffentlichen kann. Das kann eine Zweitveröffentlichung sein oder eben Green Open Access, Es kann auch Gold Open Access sein, etwas eben, das ist ja in ihrem Fall auch, sind das, ach nein, das, sind, das war das Green, Grüne, genau, aber man kann eben auch einfach so mal etwas schreiben, wo man denkt, das würde man gerne der Welt mitteilen es ist gut für bestimmte Zielgruppen, aber es, es soll kein Journalartikel werden. Also man kann dort einfach auch etwas publizieren und wir haben immerhin 43.000 Dokumente bisher dort ähm, verfügbar gemacht. So, ah, jetzt, ah, das ist, der ist noch auf. Das ist natürlich vielleicht ein Grund. Ich speichere mal nicht. So. Ähm, Dann, ja, möchte ich zu so ein paar äh, praktischen Aspekten mal kommen von, von Open Access. Ähm, also es geht ja, hat, hat der Herr gesagt, ähm, oft darum hier auch Tools anzuschauen, also Multimedia. Ähm, das eignet sich bei dem Thema Open Access publizieren jetzt nicht so sehr. Es gibt aber sehr schöne ähm, Informationswerkzeuge, äh, von denen ich Ihnen einige zeigen möchte. Das eine ist ja Openness, wir haben jetzt gar nicht eine richtige Definition von Open Access geliefert, unter anderem, weil es sie auch so gar nicht gibt. Es ist eben tatsächlich ein, ein weites Spektrum zwischen, es erscheint in Papier gedruckt und es ist Open Access, also es ist wirklich frei zugänglich, es ist frei nachnutzbar, es ist, es ist maschinenlesbar, es ist austauschbar zwischen Plattformen und Repositorien, dann hat man irgendwann das, also das Open Access in, einer, in einer, seiner reinsten Form und es gibt eine ganz schöne Webseite oder ein Projekt ähm, How Open Is It, wo ähm, mal gucken, ob es aus der Präsentation heraus klappt. Ähm, ein ja, Schema vorgegeben ist, wo jeder Autor oder jeder Interessierte. Ähm, oh, das natürlich selbst ähm, ja, eine Zeitschrift an Wahl abprüfen kann, ob sie, wie open sie ist. Ähm, ich mache mal hier mal gucken, ob das schön aussieht, das englische PDF. Ja, nee, ich glaube er lädt. ach so also bei Ihnen, äh, bei mir lädt er. Äh, okay, also dann muss ich nochmal da rein und dann escapen. Und dann nochmal wechseln. Ja, das ist ein bisschen schade. Okay. Also, das ist ein, ein Schema. Ähm, ja, Aspekte von Open Access, ähm, die man abprüfen könnte, ähm, wenn man gucken will, wie offen ist die Zeitschrift. Also, das eine ist äh, natürlich, das, was zuerst ähm, im, im, woran man zuerst denkt, der Leser soll frei zugreifen können, ohne Anmeldung, ohne Geld zu bezahlen, ohne ein Konto anzulegen, dann ähm, sollte es gute Nachnutzungsrechte geben. Ähm, es gibt ja diese cc by lizenzen ähm, mit denen solche Veröffentlichungen normalerweise durch den Autoren versehen werden, die kann sich jeder selber ähm, im Netz runterladen, so ein Symbol oder einfach sagen, dieses Papier, äh, diese Veröffentlichung hat die und die Lizenz, offene Lizenz, die aber wiederum auch Einschränkungen kennt, zum Beispiel ähm, ähm, es darf nicht kommerziell verwendet werden oder non, ND steht für Non-Derivatives, also es darf nicht äh, abgewandelt werden. Ähm, und das Schönste ist natürlich, man, wenn man alles damit machen kann, solange, also CC BY ist natürlich wichtig, solange man sagt, ursprünglich ist es BY, also von dem Autor. Ähm, dann ist es wichtig, dass der Autor auch die, die, das gesamte, die Rechte behalten sollte und eben nicht an den Verlag abgibt oder die Zeitschrift, ähm, dass der Autor ähm, das auch woanders nochmal äh, ins institutionelle Repositorium, zum Beispiel der Goethe-Universität, einstellen darf. Ähm, automat, ja, automatisches weitersenden finde ich jetzt persönlich nicht so wichtig, aber es kann auch ein Aspekt sein. Und eben Machine Readability, also es wird viel zu wenig... Ähm, oder ein Problem auch der, der bisherigen des Festhaltens an den, an den Closed Access Verlagen und an, den, an diesem Nachbauen von äh, Papern, äh, von, von Print Publikationen ist, dass man äh, zum Beispiel gar nicht so gut große Textmengen auswerten kann. Ähm, da gibt es noch wieder, wieder ähm, beschränkte Rechte für und, ähm, oder auch technische Hürden einfach, dass eben ein, äh, die Software, die man dafür braucht, einfach nicht auf 100.000 Paper gleichzeitig zugreifen darf zum Beispiel. Also das kann auch noch ein Aspekt sein, an dem man vielleicht nicht, zunächst nicht denkt. Also das, das ist so ein Tool oder eine Seite, die ich mal zeigen wollte. Mal gucken. Ich bleibe mal hier drin, bevor es wieder problematisch wird. Ja, dann wichtig für das Um dieses grüne Open Access zu praktizieren, sind diese Selbstarchivierungs oder Zweitveröffentlichungsrechte. Ähm, ja, da hatte, hatte Herr Polkert schon angesprochen, den Paragraf 38.4 äh, des Urheberrechtsgesetzes in Deutschland, ähm, das recht viel erlaubt, aber ja, auch unter den, ja auch verschiedene unterschiedliche juristische Bewertungen, äh, Bewertungen unterliegt. Es gibt eine sehr schöne Seite, Sherpa Romeo heißt die wo ähm, die Policies verschiedener Verlage ähm, dazu zusammengestellt sind. Das ist jetzt wieder unelegant. Ich kopiere einfach den Link. So, das möchte ich auch einfach einmal zeigen. Ähm, da kann man zum Beispiel. Jetzt sehen wir bei Minimal Nature Climate Change, eine Zeitschrift aus dem, dem Nature Verlag, der inzwischen zu Springer gehört. Ähm, da steht dann, was, wenn ich eben dort veröffentlicht habe und jetzt interessiert mich, oder, oder am besten bevor ich dort veröffentliche, interessiert mich, dürfe ich das dann auch ähm, im, im grünen Open Access äh, veröffentlichen. Und ähm, hier, also Preprint kann äh, veröffentlicht werden. Also das heißt in diesem Fall bevor es äh, vor dem Refereing-Prozess, also das Manuskript, das ich an, am Anfang hochlade an den Verlag, das dürfte ich auch, ähm, auch wenn es im Verlag dann angenommen und veröffentlicht ist, später im institutionellen Repositorium oder meiner Webseite veröffentlichen. Ähm, unter bestimmten Umständen kann man dann eben auch die, die finale Version nach dem ähm, nach dem Peer-Review-Prozess, also die, wo sozusagen wissenschaftlich alles dann korrekt ist oder wo inhaltlich, die inhaltlich gleich ist mit dem In-der-Zeitschrift-Veröffentlichen, kann auch äh, nach sechs Monaten veröffentlicht werden. Ähm, was aber natürlich das Schönste wäre, wenn man das Verlags-PDF, also mit der richtigen Seitenzählung und dem richtigen Layout veröffentlichen dürfte, das ist in diesem Fall zum Beispiel nicht möglich. Ähm, und da gibt es einen Farbencode hier, also es ist gelb, das Beste ist grün, hier unten ist nochmal so eine Auflösung. Gelb ist immer noch besser als Weiß. Also das ist so eine Seite, die sich eigentlich hauptsächlich an Autoren auch richtet, die sich informieren wollen, was darf ich denn jetzt, wenn ich dort veröffentliche oder veröffentlicht habe. Wenn Sie im Frühjahr 2017 was geändert haben, kann man ja mal hoffen, dass das Update an Leuten 9. September 2014 sich auch nochmal mehr in der Moment. darf nicht auch oder Update. Ach so, ja gut, es kann sein, dass seitdem keiner äh, drüber geguckt hat. Wie genau die Seite funktioniert, weiß ich nicht. Das ist immer so ein Problem natürlich auch bei solchen äh, Initiativen, das ist, da, da werden jetzt nicht Leute für bezahlt, die das äh, machen. Wobei äh, teilweise auch die Verlage vielleicht ein Interesse daran haben, dass da die, äh, die, die, äh, die richtigen Informationen stehen. Ja, und dann. Ja, genau, man kann auch im, im, im verlag genau, in dem Vertrag, den man abschließt, steht das irgendwie auch nochmal drin, wobei es hier ganz nett zusammengefasst ist. So. Ähm, ähm, ja, Zweitveröffentlichungsrecht hatten wir schon, also ich fand, eben, wir hatten schon eigentlich darauf hingewiesen, es gibt ähm, unterschiedliche Bewertungen, was ist öffentlich geförderte Forschung, äh, wo gilt deutsches Recht oder ähm, Schutzlandprinzip und all solche Sachen, also ähm, muss man sich in Zweifel mit auseinandersetzen. Dann wollte ich eingehen auf die Qualität von Open Access Journals. Ähm, es gibt, also zum einen gibt es ähm, den Einwand von, von äh, ja, von teilweise auch aus der Wissenschaft, wenn äh, es sollte nicht alles immer publiziert werden können, weil da ja auch viel Mist bei ist und weil natürlich die Informationsflut steigt. Ähm, eben andere sagen, es, es, es sollte dann einfach an intelligenten Plattformen und Werkzeuge gebastelt werden, damit man dann das findet, was, gut, was man braucht und dann noch Bewertungsmechanismen, um das zu ermitteln, was gut ist. Ähm, es gibt aber auch weitere Probleme, äh, ganz ökonomische, äh, ökonomisch motiviert in dem Open Access Markt, die Predatory Publishers. Ähm, es ist in diesem Fall ja so, der Autor zahlt und der Autor ist oft nicht so gut informiert wie die Universitätsbibliothek oder eben ähm, ein Konsortium deutscher Universitätsbibliotheken, die mit dem einem großen Verlag was verhandeln. Also es gibt äh, Verlage, die nur darauf auf sind, ähm, die Publikationsgebühr des Autoren einzutreiben. Und es gibt richtig be betrügerische äh, Verlage ähm, oder Webseiten, da wird auch später gar nichts publiziert. Der Autor überweist und dann wird er nie wieder davon. Ähm, also und es gibt welche, die einfach so tun, als wären sie seriös, die, die ähm, sagen, wir haben die und die Wissenschaftler in unserem Editorial Board, was nicht stimmt, ähm, und die wissen gar nichts davon, ähm, die alles durchwinken, weil sie ja äh, an Qualitätskontrolle gar nicht interessiert sind, denn je mehr sie publizieren, desto mehr Autorengebühren können sie abkassieren. Deswegen muss man einfach, wie aber eigentlich bei jeder ja, Markt, bei jeder Transaktion, wo man also etwas kauft oder Geld irgendwo überweist, sollte man natürlich gucken, was hat, hat es damit auf sich. Ganz fies ist noch, aber auch eigentlich ein Randphänomen, woraus man nicht, also, dass man nicht zu stark in den Vordergrund stellen sollte, die Hijack-Journals, wo ähm, betrügerische, äh, ja, Betrüger die Webseiten von renommierten Zeitschriften nachbauen, in der Hoffnung, dass jemand über Google dorthin, ein Autor, der einreichen möchte, über Google dorthin gelangt und dort das Paper hochlädt, dort das Geld hinüberweist und hinterher... Ähm, ja, ist das Geld weg und der Artikel nicht veröffentlicht. Also sozusagen gekidnappte Journals. Ist ein Randphänomen, aber es kommt vor. Deswegen, es gibt natürlich Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt eine gängige Whitelist, das Directory of Open Access Journals, wo so knapp 10.000 Zeitschriften gelistet sind, die Open Access Zeitschriften gelistet sind, die als seriös gelten. Ähm, wo man eben nicht so ein Problem hat ähm, mit äh, ja, Predatory Publishers oder den Hijack Journals. Ähm, es gab eine viel beachtete Blacklist auch, Beals List. Beal ist ein, ein, ein amerikanischer Bibliothekar, die ist aber Anfang des Jahres ähm, offline gegangen. Man weiß nicht genau warum. Es war auch umstritten, weil er, ähm, er allein die Bewertung aufgestellt hat, ob er einen Verlag oder eine Zeitschrift seriös oder unseriös findet. Ähm, und ja, es gibt eben Graubereiche auch. Zum Beispiel gibt es viele Verlage, die schreiben andauernd Autoren an, wollte nicht bei uns publizieren. Äh, also, was nur so Spam gleichkommt. Aber heißt das gleich, dass die Zeitschrift schlecht ist? ist Es immer dann, äh, dann die Frage. Ähm, aber man findet noch viel, also, wenn man danach sucht, äh, gibt es ähm, ähm, eingefrorene äh, Listen dieser Beals-List, wo man ähm, zumindest aufmerksam werden kann. Ähm, ob, ob ein, ein, ein Journal ähm, seriös ist oder nicht. Also ich hatte ein Beispiel, ähm, als jetzt äh, habe ich mich eigentlich gefreut als, als Verantwortlicher dieses Open äh, Access Publikationsfonds, äh, da hat jemand veröffentlicht in, bei Austin dem Journal Austin Sports Medicine und ähm, dann stellt sich heraus, das gehört zur Austin Publishing Group, die aber nicht in Austin sitzt, sondern in Indien. Und da fängt es schon an und die einfach ähm, nicht als seriös angesehen werden kann die, Aber wenn man danach zum Beispiel googelt und ähm, dann findet man sofort, Biel, Biel taucht auf, Predatory taucht auf, es tauchen Blogs von Wissenschaftlern auf, die sich beschweren, wie es ihnen dort ergangen ist, äh, die sich über das Spamming beschweren, die auch sagen, ich kriege an Dauer da dadurch was zu publizieren, obwohl ich eigentlich äh, ja, Psychologe bin und, und kein Sportwissenschaftler, ähm, weil die einfach sehr breit streuen mit ihrer Werbung. Ähm, eine sehr schöne Checkliste ist auch äh, ThinkCheckSubmit.org. Was sich dann wirklich ähm, an den jungen Wissenschaftler oder auch an den Erfahrenen richtet, ähm, wo man nochmal aufgefordert, ja im Prinzip immerhin aufgefordert, doch äh, ein bisschen nachzudenken, äh, bevor man, ein bisschen die Sache zu überprüfen, ähm, bevor man sein, ja, seine wertvollen Forschungsergebnisse irgendwo in die Welt schickt und Geld noch hinterher. Ähm, also erstmal nachdenken wird empfohlen, ähm, ob, ob dass man sich überlegt, ist es ein, ein seriöses Journal, äh, zum Beispiel, ja, also es wird erstmal darauf aufmerksam gemacht und dann bei Check eigentlich auch teilweise sehr sehr basale Sachen. Kennen deine Kollegen das Journal? Also Oder bist du der Erste, der davon hört? Ähm, ähm, hast du da schon mal was gelesen? Ähm, ist, der, ist der Verleger, ähm, kann man den identifizieren auf der Webseite oder ist es eben dann, also bei, bei diesem Austin Publisher, da gibt es, wenn man das bei Google eingibt, eine Google Street View von so einem Wohngebiet. Ähm, also könnte man, sich, von, von, könnte man vermuten, dass die Postadresse, die angegeben wird, auch nicht so richtig stimmt, weil warum sollte so ein Zeitschriftenverleger im ein Wohngebiet sein ein Büro haben? Denkbar ist es, aber ähm, man könnte äh, aufmerksam werden. Ähm, und dann eben verschiedene Faktoren. Zum Beispiel hier wird es auch auf Director of Open Access Journals hingewiesen, ähm, die man abprüfen kann. Und schließlich natürlich äh, Submit, wenn man die meisten dieser gestellten Fragen äh, beantworten kann. Na, das äh, finde ich ist ein ganz nett gemachtes Tool. Ähm, also auch mit einer geringen äh, Barriere. Also sozusagen, man kann das einfach sich mal angucken und, und durchspielen. Und, ähm, ja, aber es gibt Leute, die überweisen ihr Geld, die überweisen Geld mit, mit Money Transfer ähm, zu Hijack Journals. Also das kommt vor. Ja, genau, also, ähm, also offenbar, weil einfach, ja, es ist teilweise, hängt auch an einem großen Publikationszug, also gerade auch zum Beispiel in Indien, die Wissenschaftler, äh, also Wissenschaft boomt und die jungen Wissenschaftler sind auch einfach darauf angewiesen, dass sie ihre Sachen irgendwo zu publizieren und dann sind die halt vielleicht verlockt, dann nicht so genau hinzuschauen. Ähm. Aber eben, auch hier, wir haben eben diese Publishing Group, jetzt äh, hat, äh, wurde von der Uni Frankfurt das was veröffentlicht. Was schade ist. Ja. Ähm, ja, dann hatte ich noch so, einen Blog, so ein bisschen Mitmachblog wobei eigentlich haben wir jetzt auch die Zeit sehr, sehr gut gefüllt. Ähm, vielleicht zeige ich es nur und ähm, das kann jeder zu Hause dann nochmal ähm, <lacht> durchspielen. Äh, also es gibt, genau, das Problem ist jetzt, ähm, es gibt Sachen, die sind im Closed Access und da, da haben auch wir nicht Zugriff. Äh, weil einfach die Welt zu teuer, die Zeitschriftenwelt zu teuer geworden ist, oder Sie sind an einer Schule und gehören gar nicht so zur goethe sie sieht, dann haben Sie sowieso keinen Sie können sich kostenlos ein, ein, ein, äh, einen Bibliotheksausweis holen und in den Räumlichkeiten der Bibliothek auf alle lizenzierten Inhalte zugreifen, aber die ist natürlich umständlich. Ähm, es gibt immer, äh, es gibt viele Wege, ähm, die, die bei den unteren, ähm, dinge hier base bielefeld academic search engine und äh, diese ähm, diese webseite und äh, ein oder ein add on zum firefox sind darauf spezialisiert ähm, open access versionen von, ähm, von nicht open access artikeln zu finden also die gucken gibt es hat gibt es hat der autor green open access dazu praktiziert gibt es äh, in, in einem Repos repositorium etwas gibt es ähm, ja, auf der Autorenwebseite äh, hat der Autor auf seiner eigenen Webseite was, was publiziert. Und das ist eigentlich nett. Eben wie gesagt, 50% ungefähr des wissenschaftlich bisher erschienen ist verfügbar, man muss es nur finden. Ähm, also äh, BASE ist eine äh, Suchmaschine extra spezialisiert darauf, ähm, solche Inhalte zu finden. Und ähm, ja, ich, ich führe es mal, also ich hätte auch Beispiele mitgebracht wo man zuerst eben keinen Zugriff hat, hier. wir sind ja im Campusnetz wahrscheinlich, also selbst im Campusnetz nicht, weil wir es einfach nicht lizenziert haben, wo man dann aber ähm, ja, mit einem Knopfdruck oder mit, einem, mit dem Kopieren des Titels oder der DOI ähm, ganz komfortabel äh, äh, eine Open Access Version findet. Bei diesem Add-on ist es sogar so, das kann man eben im Firefox ähm, laufen lassen und dann erscheint rechts so ein Symbol, ich habe eine freie Version gefunden. Also das ist schon ganz schön schick. Ähm, und schließlich ähm, Björn Brems, ich weiß nicht, kennt ihn jemand? Äh, das ist ein ähm, recht umtriebiger, äh, ist eigentlich ein Neurowissenschaftler, der sich aber sehr aktiv ist im Bereich Open Access und der zum Beispiel die Meinung vertritt, man sollte weg auch von der ganzen Zeitschriftenlandschaft und eine ordentliche Plattform mal ins Leben rufen. Mit all dem Geld, das jetzt für die Verlage aufgewendet wird, müsste man was Besseres machen können der hat aber auch eine sehr schöne Veröffentlichung gemacht, was ist, wenn ich eben über meine Institution keinen Zugriff habe. Anlass war Ende letzten Jahres, dass viele Universitäten in Deutschland Elsevier den Elsevier-Vertrag gekündigt haben, weil es eine deutschlandweite Verhandlungsgruppe gibt, die DEAL heißt, die möchte einen deutschlandweiten Vertrag mit Elsevier erreichen, wo auch viele Open Access-Komponenten drin sind. Ja, das ist ein ehrgeiziges Unterfangen und bisher sind die Positionen zwischen Elsevier und die, der Deal-Gruppe sehr äh, weit auseinander ähm, und plötzlich hatten also relativ viele Institutionen keinen Zugriff mehr. Ähm, damit sollte also Druck ausgeübt werden, wir kündigen alle und zeigen Elsevier, wir meinen es ernst. Ähm, in der Praxis zeigt sich, äh, eigentlich könnten die, können viele Wissenschaftler doch ganz gut damit leben, also auch vieles, was unverzichtbar erschien, ist dann doch nicht so unverzichtbar und es gibt eben verschiedene Wege, äh, dann diese Green Open Access Version zu finden. Ähm, Google Scholar äh, zum Beispiel äh, diese, äh, eine, Suchmaschine, äh, eine Suchmaschine von Google für wissenschaftliche Inhalte weist oft auf äh, frei zugängliche äh, Inhalte hin, hier im, im ResearchGate. Gate. Ähm, Pumpmed, äh, diese Datenbank, die schon, äh, ja, von der schon die Rede war, verlinkt äh, auch freie, frei zugängliche Versionen. Dann dieser Knopf, also diese Tools, die ich schon eben erwähnt hatte, ähm, Open Access, ähm, also kleine Tools, die man installiert, oder Webseiten, auf die man geht und sagt, such mir eine freie Version, wenn es die gibt, oder zeigt sie mir an. Dann gibt es so ein, äh, ein Twitter-Hashtag, äh, I can has PDF. das ist angelehnt, als es mal diese Katzenhumor-Bilder gab, wo, eine Katzen wo die Katze im schlechten Englisch was sagt. Ähm, daraus entstand dieser Hashtag, also can I have PDF in, in schlechtem Englisch, ähm, wo man auf Twitter in die Welt hinaus sagt, hat jemand Zugriff hier drauf und jemand, der Zugriff hat, gibt es weiter. Das ist grau, also es ist, glaube ich, grenzwertig. Man darf natürlich wissenschaftliche Publikationen an, mit, mit Peers teilen. Ähm, und man könnte sagen, wenn man über Twitter einen Kontakt aufbaut, ist man irgendwie ein Kumpel. Ähm, da kann man was finden. Gut, dann gibt es immer die Möglichkeit, den Artikel zu kaufen. Das ist zum Beispiel vielleicht als Lehrerin dann nicht so attraktiv, wenn man 60 Dollar dafür bezahlt. Als Wissenschaftler kannst du vielleicht halt über das Institut abrechnen. Ähm, dann, was, denke ich, viel mehr gemacht werden könnte, ist den Autoren kontaktieren ähm, und ihn fragen kannst du mir das PDF mailen. Ähm, das ist total legal. Der Autor kann eben seinen, Kumpels, seinen, seinen wissenschaftlichen Kollegen das weitergeben. Ähm, es scheint unterschiedlich auch erfolgversprechend zu sein. Also ich habe jetzt gehört... Ja, das, das Verlags-PDF kann er weitergeben. Ja. Ja. Nee, er darf es nicht äh, auf seiner Website öffentlich machen, mhm. aber wenn Sie ihm schreiben, dann kann er ihm das weitergeben. Okay, das ist Fair Use. Ja, dann habe ich die Nature Fox verstanden. Ich habe es dieses Jahr gesehen, so Kommentar auf Nature Money mhm. Bei allen Anfragen habe ich nur weil man das Kripp weitergeschickt. An, an nicht den Artikel, so wie ich es verstanden hatte, aber ich Jurist. Also, ich würde auch sagen, dass das keine Rechtsverletzung ist, wenn Sie das per E-Mail nicht öffentlich. Es ist keine öffentliche Wiedergabe, sondern es ist eine Ein Person privat, keine öffentliche Wiedergabe und die ja. Kopie hm. hm. ist eine Privatkopie. Hm. Genau. Das wäre nicht gewerblich oder? nicht. Genau, nicht gewerblich. Es ist für, für, also Fair Use im Sinne, es ist für die Wissenschaft auch und es ist eben nicht öffentlich in die Welt hinausgeblasen. Ähm, Wie ist das bei. Ja, das ist, ja, da wird viel Urheberrechtsverletzung begangen. Oder zumindest, ähm, ja, also in vielen Fällen dürfen die Leute das dort nicht einstellen eigentlich. Und ja, es gibt auch Abmahnungen. Äh, genau, aber auf eigene Verantwortung, ja. Es wird auf äh, Und es gibt auch ab und zu Klagen dann äh, gegen bestimmte ähm, Einrichtungen oder Seiten oder äh, dass man für diesen Inhalt von ResearchGate entfernen soll von Seiten der Verlage. Also ResearchGate ist heikel, das wird teilweise sehr fröhlich praktiziert, aber eigentlich ähm, oft ohne, dass die Autoren das dürfen. Ähm, genau, es gibt natürlich, ja, also mit diesem Autor kontaktieren, zum Beispiel in der Mathematik habe ich gehört, da ist fast 100% Erfolg, der Autor antwortet sofort und schickt es, in Chemie eher 50%. Prozent. Also es scheint auch unterschiedliche Fachkulturen zu geben. Dann gibt es natürlich die Fernleihe, ähm, jeder Nutzer der Universitätsbibliothek kann auch äh, eine Fernleihe äh, machen oder eben äh, dieser Service Subito wurde schon erwähnt, äh, der ist ein bisschen teurer, dafür auch schnell, also plötzlich ist ja Subito, äh, lateinisch für plötzlich, äh, relativ schnell kriegt man da äh, eine Kopie des Papers für so ja, 5 bis 7 Euro, glaube ich. Ja. Gut, und dann haben wir schon sci äh, erwähnt, was eben ja, total interessant ist und einfach zeigt, also das ist so etwas wie Pirate Bay für wissenschaftliche Artikel überhaupt gibt, zeigt ja, dass irgendwas schiefläuft in der Welt. Ähm, also da, allein dafür verdient das schon Respekt, äh, die Seite. Ähm, genau, aber jetzt, ich, ich hatte die, also natürlich, die, wie die Paper da reinkommen, das ist total illegal, also der, ähm, da stellen Wissenschaftler der Seite ihre, äh, ihre, ihre Passwörter von den Bibliotheken zur Verfügung, von ihren Einrichtungen, das ist ganz schlecht. Und jetzt habe ich eben auch gehört, auch der Download ist nicht nicht erlaubt. Also ja. Und, und das, davon kann man hier ausgehen, das ist also auch mehrfach in den USA verurteilt, die, die Seite in Prozessen, aber sie äh, sitzt in Russland und Kasachstan, deswegen äh, kam es bisher noch nicht zur so Vollstreckung. Ähm, ja. Also als Phänomen ist es auf jeden Fall, oder als, ja, äh, als, als, als Symptom ist es total interessant, dass da irgendwas anscheinend schiefläuft. Und interessant ist auch, es gibt Auswertungen, der nutzt, sei die größte einzelne Nutzung kommt aus, aus Michigan, von, wo Michigan State University und Michigan noch eine sitzen. Äh, die haben an sich gute Zugriffe, aber es ist so bequem. Man gibt die DOI ein und zack, ist das Paper da. Man muss nicht im Campusnetz sein und dann noch ein Login und das Bibliothekspasswort vergessen und dann noch über die elektronische Zeitschrift und Bibliothek und dann noch den Artikel suchen. Ähm, das ist auch als Symptom natürlich oder als Phänomen hilfreich zu sagen, es ist so, wie es derzeit ist, dass die, die Publikationsformen und der Markt ist, ist es nicht optimal, offenbar. Und die Wissenschaftler wollen was anderes. Das ist sozusagen ein Demonstrationstool. Wenn das es das gibt, ist das quasi eine Demonstration, genau so wie die Situation, dass es doch anders laufen soll. Es Liebe, gibt auf dieser Welt ist kein Demonstrationstool dafür, dass man seine Türen nicht mehr schließen soll. Das Also es demonstriert diesen Wunsch, dass man gerne einfach so gerne das, das Paper haben möchte, das man das braucht. Und nicht, das ist dann so ein, ja. ein brachial Öffnen von eigentlich Closed. Also ja. Ja. Insofern hat das so seinen Wert. Ähm, genau, also die, den, die Seite kann ich sehr, diesen Überblick kann ich sehr empfehlen, wenn man äh, wissen will, wie komme ich, äh, ich, ich komme nicht ran an das Paper, weil das äh, eben äh, die, die meine Bibliothek nicht lizenziert hat oder ähm, weil ich zu Hause bin und sowieso nicht aus der Ferne zugreifen darf und dann gibt es vielleicht andere Wege ranzukommen. Ich glaube, dann bin ich auch durch. Die Zeit ist auch. Ja, eigentlich ähm, genau. Gibt es noch Fragen nach den vollgestopften zwei Stunden? Nein, gut. Ja, dann danke ich auch nochmal für die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben zu Open Access, genau, fragen Sie mich gerne.